Was geht ab Freunde? Willkommen zurück zu einer neuen Fahrstunde. Yes! Greta hat gleich ihre erste Fahrstunde im Parkhaus. Ich zeige ihr wie man im Parkhaus so anfährt und worauf man so achten muss und wie das mit der Schranke funktioniert und wie die Schranke auch wieder runtergeht und so weiter. Ich würde sagen wir machen Intro und dann geht's ab. Puh! bevor es losgeht. Es passiert selten, aber heute brauche ich einen Schluck Red Bull. Ich brauche einen Kaffee oder sowas. Wisst ihr, was ich meine? Man hat so, so einen leichten... Ja. Aber jetzt geht's ab. Da ist die Greta schon. Oh. Oder was kann ich hier? 48 Stunden aufnehmen. So also viel wollte ich gar nicht aufnehmen, aber ich mache es jetzt einfach mal. 48 Stunden Aufnahme läuft. Ach, ist schon an. Guck mal. Geht die auch an? Irgendwie so. Manchmal geht sie an. <lacht> Wenn ich etwas mache, von dem ich noch nicht weiß, was es ist, dass ich mache, dass sie... Jetzt läuft! Ja. Okay. Gut. Okay. Du, du, du, ja wirklich richtig frei. Ja, ich hab Gas, Gas, Gas. Gas. So, was war das. das? ist mein Handy. Das schmeiße ich hier irgendwo. Das neue super hightech mikrofon ist dann irritiert und dann stehen wir da. Ja, erzähl. Äh, Autobahn, was mit Jan oder was? Ja, voll gut. Ja? Kein also, kein ab, wir waren noch richtig lange auf der Autobahn. Ja? Hat mir Spaß gemacht. Wo seid, wo seid ihr lang gefahren? Weißt du das noch? Hannover. und oh, seid ihr durch die Baustelle auch gefahren? Ja, durch mehrere Baustellen. Ja, ja, da sind ja. Auch schon so. Cool. Aber es war eigentlich ganz gut. Nice. Ah, wie war überholen? Gut. Ja? Hast du dir Zeit gelassen und dann ja. in Ruhe und Außenspiegel und Ja, natürlich. Und ich habe auch ein paar Mal von alleine überholt. Natürlich. Gut. Dann ballern wir jetzt ins Parkhaus. Spiegel und so, hast du gesagt, gefällt dir schon? Ja. Gut. Ich schlage vor, dass wir gleich da raus weiterfahren, weil gestern haben wir ja eine Minute länger hier gestanden. Jetzt sparen wir uns heute. Gibt es da irgendwo eine Mülltonne oder so? Das ist ein Challenge. <lacht> ja, ich sehe nämlich gar nichts. Ja, wenn ich... Dann gleich, sammeln ich hatte früher in der Schule immer Peakdienst. Gibt Gibt's das bei euch auch? Peakdienst, gibt es das nicht? So äh ja, das <lacht> machen nur die 5- und 6 Klassler. Also. Ah, okay, ja, nee, ich musste das früher auch noch länger machen. <lacht> oh. und ich war auch immer frech in der Schule. Kann ich nee. mir gar nicht vorstellen. Ja, ehrlich? ich mich ja eigentlich <lacht> Ich habe glaube ich, immer, wie heißt das, unterfordert oder so? Immer langweilig. Aber ich habe falsch geblieben. Nee, nee, das gar war richtig. Nicht war. Was, ja, stimmt. Ne, weil ja, wir stimmt. So, so eine Rechtskurve gemacht haben. Cool. So, dann, bup, erste erster Gang. Cool. Und wenn alles passt, nimm die Tonne von welcher Seite du willst. Genau. Ich sehe kleinen Silber da noch. Ja. Gut. Ich den noch? Ja, ja. Ganz ruhig, das ist alles chillig. Genau wie auf der Autobahn auch, kannst du dich jetzt vergewissern, checkst einfach noch mal den Innenspiegel, dass du für dich selber merkst, war eine gute Entscheidung. Eine gute Entscheidung. <lacht> Direkt denkt dann 30 Zone ist richtig übel, ne? Mhm. Mit dem ganzen Rechse von links. Ja. Ist das Auto von Jan viel anders hier als mit, mit der Kupplung aus? Nee, ne? Nö, also ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, aber der Tacho hier hat keine Digitalanzeige. Also ja, da steht nicht, die kam. Ne, Quatsch hatte Jan auch nicht. Ne, hat Jan ne? auch nicht. Ja, genau. <lacht> da steigst du gesagt. Jan <lacht> meinte, ich soll ihm später schreiben, in welchem Parkhaus wir waren und wie es war. So ah ja. gut, sehr gut. Ja, im Parkhaus ist ja das meiste, oder in Dortmund zum Beispiel, in der Tiergalerie, da ist halt, warst du schon mal ein Parkhaus? Ja, das Parkhaus ist richtig mitgefahren, aber das ist halt Paranoia-Parkhaus, ne? wenn du da hochfährst, das ist so wirklich eng und so, mh, es ist nicht so gerade angenehm und wenn du dann nicht genau weißt, wie du das am besten handelst, da, ne, dann ist es ähnlich wie mit der Autobahn, dass man so denkt, ja, so Bock habe ich da jetzt nicht unbedingt drauf, nee. aber auch wieder nur, weil man nicht genau weiß, wie es geht oder genau. man Und wenn du das gleich dann einmal safe hast. Kann da nicht viel schief gehen. Aber gutes Wetter haben wir erwischt heute. Aber ich glaube, Kevin hat aufs letzte Video direkt, hat er mir gestern noch geschickt, so einen, so einen Sunny-Filter gelegt. Das sieht <lacht> da tatsächlich ein bisschen besser aus als Echt? in Reality. Ja, ja. Mein Papa hat mich lass heute auch schon gefragt. Mach ruhig lang. Und ich mache den ersten Tag. Ja, ja, besser. Lass dir Zeit, lass dir Zeit. Gut. Das sind immer so Spekulatios hier. Ne? Der fährt so im Kreis und man denkt so, ja, eigentlich ja. müsste er ja rausfahren, aber verlass dich nicht drauf. Nee. Sondern sei wirklich safe. Und da ist auch kein Prüfer böse, wenn du hier eine Sekunde länger stehst. Ja, hier jetzt, ne? Genau. Cool. Ja, was hat dein Dad gefragt? Wann das Video oh, kommt? Ja, wann das Video kommt. Ja. Kevin sagt, Samstag ist er fertig. Also, aber ich schick's dir sofort. Also, ja, alles sogar, gut, alles gut. Sobald ich dir einen Link habe. Ich meinte dann, Papa, das ist heute noch nicht fertig. Das ja, ich nee, glaube, ich ein bisschen. Das dauert, ja, ja. Kevin schneidet nämlich immer die ganzen Ähms raus, damit die Leute das gucken nicht immer so, ähm, ähm. und ich ähm, wollte sagen, ähm, dass ähm, könnte Kevin ja ein bisschen herausfordern. ähm, ähm, was ich sagen wollte, ja. Ähm, ja, schön, schön, ja, schön. Ähm, ja, ich glaube. das ist richtig hieß. Ja. Äh. <lacht> siehst du? Guck mal, dieser M ist jetzt. Ich gleich, sag so oft M. Ähm, das geht bestimmt gleich weg. Ach in der Schule. Ich konzentriere mich jetzt. Äh, <lacht> äh, Was wollt ihr jetzt nochmal nicht sagen? Ich ähm, wollte sagen die dritte Ampel fahren wir gleich links. Also ein, zwei. Die jetzt hier. Mhm. Die kleine da hinten nicht mitgezählt. Oh. Also da hinten hinten. Ach, die am da Ehre. an dieser Krotte, Genau großen Dann fahre links rüber. hier ist das gleiche wie gestern auch dass wenn er jetzt zum beispiel hier steht und will hier rüber Dann muss ich hier nicht genau weil das sind so überquerungshilfen so heißen die dinger funktioniert nicht wie ein zebrastreifen hier ist schon wieder so ein ding also als faschler denkt man ja immer so oh, da bleibe ich vorsichtig und das sieht gut aus wenn ich hm. einfach stehen bleibe, aber das tut es halt nicht weil das dann zu so gefährlich ist, wie ich gestern halt meinte, ne? dass hm. du dann eventuell sogar stehen bleibst, aber der hinter dir denkt, okay, was hat sie, überhole ich ja, einfach ja. und dann stehen nur noch die Tonschuhe da. Ja. Ich glaube, der hinter uns ist am Ende. Ja, ja. Aber da hinten raus haben wir keine Kamera, wir können ihn nicht verfallen. Also normalerweise, also wenn du mit so einem großen Auto da unterwegs bist, so wie der Weiße, der da an der Ampel steht, ne? so ein Bulli oder so ein Transit oder so, dann ist es wirklich wichtig, dass du die Höhe auch beachtest, also wie hoch das Auto ist, damit du dann vernünftig ins Parkhaus kommst. Ne? Hm. Ich habe damals in so einem Fahrdienst gearbeitet, ne? da ist einer von den Jungs ist im Parkhaus stecken geblieben, <lacht> weil er zum Sprinter gefahren ist. Ehrlich? Ja, yeah. und das Problem war, die haben eine Höhe angegeben von 2,30 Meter und er hat, ist so reingefahren und hat so gedacht, ey, ist ja voll cool, ich kann ja reinfahren, ja. stimmt ja gar nicht. Dann ist er reingefahren, bis, bis ganz oben, war dann einkaufen, mhm. wollte wieder runter, runter ging nicht. Runter war dann die Höhe angegeben, die unten stand. Das ist ja voll, hat das ganze Auto aufrasiert, weil er nicht daran gedacht hat. Du bist ja. reingeballert. Ja. Wechsel mal die Seite nach ja, links. Das ist gut. Genau. Und dann nächste Ampel, wir links ab. Genau. Mach ruhig ein bisschen ruhiger. Ja. Damit du mehr Zeit hast. Gut. Also mit dem Pfeil ist sowieso cool, dann kannst du locker mhm. rum. Schöne große Kurve nicht so schnell, mach mal ruhig wieder Kupplung langsam, weil wir sofort hier rechts in das Parkhaus fahren. Siehst du das? Ach, jetzt? Blinke. Ja, ja genau. Schnell langsam. Erster Gang. Und dann und da hier rein. Korrekt. Das meintest Ja, ich das meinst du. Ich. du mit das so. Also direkt. Nein, nein, nein. Rein. Ich meine das hier. So, erstmal tricky Sonnenbrille ab hier. So, und jetzt mach langsam, drück mal die Kupplung und mach erstmal Fenster runter. Langsamer, langsamer, dass, dass du gleich vernünftig so da dran fahren kannst. Du muss diesen gelben Knopf drücken, der da ist. Oh, langsamer, ich weiß nicht, ob vielleicht kann ich die Globo drehen. Nee, kann ich nicht. So. Okay, cool. Jetzt drückst du die Taste und dann kommt da die Plastikkarte raus. Mit ein bisschen Glück. Ja. Willst cool. du die nehmen? Ja, ich nehme den. Nee. Pass auf, ein bisschen wieder rechts rüber. Jetzt hast du hier oben ja schon so einen Schranke baumeln, ne? Zwei Meter, passt aber. <lacht> so, langsam. Siehst du, wo die Auffahrt ist? Ja. Gut, da fahren wir jetzt drauf. Du ganz blind, genau. Lass dir Zeit. Arbeite jetzt erstmal nur mit der Kupplung, dass du hier langsam hier hochfährst. Ja. ja ein Bisschen mehr lenken, aus Glück. Jetzt kommt keiner. Langsam, halt dich fest. Und das ist ja schon richtig unangenehm, ne? Drück wieder genau und schleif äh. langsam. Ja, langsam und dann erstmal rum. So, jetzt drück mal die Kupplung und bleibt mir hier stehen. Einfach so, ganz cool. Du hast ja jetzt schon gemerkt, dass das Hochfahren so oh, ist, ne? Dass du so beim Hochfahren ja. merkt man ja schon so. Hoffentlich kommt mir keiner entgegen. Wenn du hier rumfährst, hier ist jetzt ja so eine Steigung, ne? Ja. dann achte darauf, dass du die Kupplung auf jeden Fall fast auf der Hälfte, wo der Schleifpunkt ist, festhältst, ja. dass du sie nicht schnacken lässt. Weil wenn du sie schnacken lässt, springt er dir weg. Ja. Das Wichtige ist, dass du dabei das Fahrzeug ganz, ganz langsam gut kontrollieren kannst. Weil dieses Schnelle macht einem ja unangenehm, dieses Gefühl so. Mach das mal jetzt, dass du ein bisschen die Kupplung löst. Ja, ja, das machen wir schon. Blink mal rechts. Genau, und mach mal ein ganz bisschen die Kupplung. Nur so, dass so, das reicht. Und damit schlägst du jetzt ganz langsam rechts ein. Und so halt die Kupplung erstmal. Wenn du dann merkst, dass das nicht reichen sollte, du, holst du dir ein bisschen mehr. Das reicht, nicht mehr. Alles gut, alles gut. Siehst du das? Guck mal, Coco <lacht> Jambo. Gut, dass du gut gemacht. <lacht> gut, dass du so langsam warst. Sonst hätten wir Habibi hier kennengelernt. Das <lacht> ist auf jetzt halbe Kupplung nur. Halbe Kupplung. Noch ein bisschen mehr. Das reicht. Und damit schleifst du dich hier hoch. Nicht mehr. Und dann wieder ganz langsam rechts rum. Und wieder runterdrücken. Die Kupplung. Gut. Gut. Und wieder lenken. Ganz langsam. Du kommst hier nur mit dieser Mikrogeschwindigkeit durch. Gutes Beispiel. Um die Leute was zu sehen. Okay, dann wieder rechts rum. Blink nochmal. Und wieder so langsam. Ganz langsam lenk Gut ein. Und dann festhalten. Auf dieser, Nicht, dass er dir losspringt dann so bleiben. Dann merkst du dir selber, okay, ein bisschen schneller könnte ich. Dann holst du dir ein bisschen mehr. Aber nicht viel. Du das ist sehr gut. Und dann mhm. langsam wieder rum und drück wieder runter die Kupplung. Hast du gemerkt? Dann ja. kann man langsam vorwärts. So, einen nehmen wir noch. Und hier ist die Wahrscheinlichkeit, dass einer kommt, natürlich schon wieder geringer ne? höher wir bekommen. Mhm. Die Leute keinen Bock, so fahren. <lacht> so halt, so ist super. Und wenn du dann gleich merkst, wir kommen über den Berg, drückst du langsam wieder ein bisschen runter, die Kupplung, ganz langsam. Jetzt drückst du sie langsam runter. Ja. Gut! Siehst du, so springt er dir nicht weg. Ja. Und das Sch Schwierigste ist, dieses Gefühl auf der Kupplung zu haben, wann du das brauchst und wann nicht. Gut, mhm. jetzt konntest du, hast du das an den Lichtern erkannt? <lacht> okay, dann schmeiß noch mal einen Blinker, dann fahren wir noch mal hier. Und dann einfach ein bisschen schleifen. Korrekt. Das sieht gut aus. Und halt so, genau. Ja, schön. Alles gut, für passiert nichts. Und langsam so weiter rum. Oh. War ein bisschen eng, ist nicht schlimm. Ist locker. Die haben ja extra, guck mal, diesen Rand hier gemacht, dass du nicht an die Mauer tickst wenn du die Mauer rasierst, dann machst du das ganze Auto kaputt. Hm. So komm, wir nehmen jetzt noch einmal die Steigung und dann zeige ich dir, was passiert, wenn man auf der Hälfte stehen bleibt. Okay. So. rum. Das hast du richtig gut im Griff schon, direkt von Anfang an. Okay. Cool. okay genau, schlag nicht so ganz stark ein, hast du ja gemerkt, ne? Hm. in der Kante. Einmal nehmen wir noch und dann haben wir, glaube ich, gleich wieder Tageslicht. Yeah. <lacht> <lacht> Korrekt. Epischer Ausblick hier. So, pass auf. Jetzt fahren wir hier langsam rum. Hier, hier wieder die Kante hoch und dann bleibst du auf der Hälfte einfach stehen. Okay. So. so. Und jetzt Kupplung und Stopp. Das ist ja das Blödeste, was einem passieren kann. Okay. Eigentlich so. Dass du so in so einem langen Parkhaus, sag ich, und dann gerade in Dortmund zum Beispiel, in da der ist es ja alles noch so eine Spirale nach oben. Oh, da ja. siehst du ja gar nicht, ob einer kommt oder nicht. Ne? Damit du jetzt nicht zurückrollst, hast du mehrere Optionen. Option 1 ist bei solchen Autos, die haben so eine Auto-Hold-Funktion. Das heißt, dass das Ding nicht zurückrollt und du kannst, die Handbremse hält alleine fest und so. Das würde ich dir gar nicht beibringen, weil... Ich weiß nicht, ist Idiot. Sicher, du kannst das zu den Knopf und da fährt das Ding alleine hoch. <lacht> Wichtiger ist, dass du das kannst, wenn du ein Auto hast, das diese Funktion nicht hat. Mhm. Also machst du das so, du, machst, du hast ja die Bremse, hältst sie ja jetzt fest, das ist ja richtig, ne? Ja. Wenn du die Bremse so festhältst, löst du jetzt praktisch die Kupplung, bis du Druck unter deinem Fuß merkst. Aber die Bremse bleibt fest. Noch ein bisschen. Noch ein bisschen. Gut, jetzt merkst du diesen Druck. Merkst du, ja. wie das Auto auch dröhnt? Das hört sich nicht gut an, ne? Nee. Ist richtig so, halt so fest. Und jetzt löst du die Bremse. Nur die Bremse lösen. Und dann guck mal, was passiert. Siehst du? Ja. Das Wichtige ist, dass du an dieser Stelle das Vertrauen in die Karre nicht verlierst. Mhm. Weil wenn du denkst, okay, lass ich die Kupplung auch los, ist er sofort aus. Lass uns nochmal hier hoch, dann machen wir das hier gleich auf dieser Stelle direkt nochmal. Sind jetzt hier 180 Etagen nach oben gefahren. Hier. Ja, ehrlich. Seid gar nicht auf. Aber gehen wir ruhig ein bisschen links rüber und jetzt einmal kurz wieder stoppen. Genau, dass du wieder so hier an der Steigung bist. Das Wichtige ist, halten an diesem Druckpunkt. Genau. Probiere ruhig. So, Bremse halten, Kupplung auf Druck, das reicht. Und dann löst du die Bremse. Scheiße. Ja, ist kein Problem. Du, wenn du diese Technik hast, kannst du alles machen. Nur nicht die Kupplung losen. Das reicht. Das ist schon sehr, sehr... Du hast die Kupplung sehr stark unter Druck gesetzt. Ja. Mit dem Druck, den du da gerade auf der Kupplung hattest, hättest du auch so einen Berg hochfahren können. Übertrieben gesagt. <lacht> okay. ja, also so viel Druck brauchst du da gar nicht. Ja komm, dann nehmen wir noch eine nach oben und dann kehren wir gleich um. Dann haben wir es geschafft hier. Ja. <lacht> Korrekt. So, jetzt kannst du locker, die letzte ist so eine Schoko-Auffahrt hier. Schoko-Auffahrt? Da easy. Schauen wir da hoch und dann kehren wir da oben um. Die Dunstabzusauer von Carlos hier riecht immer nach gebratenen Hähnchen. Oh ja. <lacht> ich bin direkt Hunger Boah, hier kann man voll das Gewitter sehen. Aber fahr mal bis zum Ende und da kehren wir oh. dann um. Also, so Fahrschulstyle, weißt du? Wir fahren gerade ja. und dann so rückwärts. Ne, mach gerade. Ach so, gerade. So. Oh, ja, bis hier nach gebratenen Hähnchen riecht. <lacht> okay, so ist gut. Und dann kehr so Fahrschulstyle um. Also, so mit Blinker rechts und dann so rückwärts rein. Genau. Warte genau so dass wenn uns eine Überwachungskamera hier beobachtet dass sie auch genau wissen wer es drauf ist <lacht> <lacht> so, ist ganz cool der hat ja hinten auch diese Pieper also wenn es mal eng wird ja, auch anzupiepen krass voll die Optik hier oh. das ist schön. Ich weiß noch nie. Ne? Das ist immer ganz chillig. So, ab und zu im Sommer kann man hier hochfahren. Dann kannst du dir hier in McFlurry holen und dann kann man hier oben so... Das ist chillig hier oben. Voll cool. Ja. ja. Ah, jetzt müssen wir wieder runter Ja, das ist der nächste Trick. <lacht> Yay. Dabei kannst du, guck mal guck wenn du jetzt gar nichts machst, ne? Also alle Füße also langsam die Kupplung lösen. Jetzt, ja, jetzt drücke ich aber drauf. Ja, okay. Wollen wir nochmal rückwärts fahren nee, und nee, dann noch nee, mal nee, wir oben. machen das gleich da unten. Ist kein Ach Ding. So, ja, gut, okay. Dann schleif einfach jetzt mit der Kupplung und gleich das so ein bisschen mit der Bremse aus zeige ich dir gleich, was ich sagen wollte. Genau, und jetzt bremst einfach runter, sodass du dich safe fühlst. Cool. Ich mache eine riesen Kurve. Genau, und dann schön locker rum. Wenn du jetzt die Kupplung langsam löst, ne, wird dir das Auto dann zu schnell? Ja. Vom Gefühl her ja, ne? Dann mach das so, dass du die Kupplung gar nicht ganz löst, sondern sie immer praktisch runterdrückst und das nur mit der Bremse machst, also, dass du hier so langsam über die Kuppe kommst, jetzt drückst du die Kupplung runter und bremst. Genau. Und jetzt rollt das Auto ja wie ein Bobbycar den Berg runter. Mhm. Und du kannst einfach ganz schön bleib mal kurz stehen. Selbst wenn du keinen Bock hast, und das ist mir alles zu irren, äh, bleibst du stehen. Und wenn du jetzt anfahren willst, gar nicht mit der Kupplung, du Sondern nur, nur die Bremse. Bremse. Ja. Genau. Und dann machst du es einfach ganz langsam, das Auto macht das Muss so langsam. Ja. ja genau. ja Das kannst du machen. ja. Aber hier sieht uns jetzt keiner, es geht ja eher um die Skills hier bergauf und bergab. Aber rein theoretisch müsste ich da. Genau, rein theoretisch, dass die anderen checken, dass du jetzt nicht rechts auf dem Parkplatz fährst, sondern links wieder runter willst. Okay. Genau. So, jetzt drückst die Kupplung runter und gehst nur auf die Bremse. Schön außen bleiben, so, dass, so wie gerade, ne, wenn jemand hier hoch will. Cool, dass du das locker kontrollieren kannst. Und mach auch wieder, wenn es die Möglichkeit ist, dass du die Kurve so groß machst wie möglich. Also ja gut, ich dachte jetzt, ich soll mir vorstellen, dass da Autos stehen, damit das schwieriger ist. Genau, weil, aber das, da werden okay. gleich garantiert Autos stehen. Hier oben hast du es noch einfach, weil okay. hier sind die wenigsten Autos. Mhm. Da kannst du die Kurve in Anführungszeichen so groß machen wie möglich. Ne? Einfach, weil du es dann einfach hast. Ja, genau. Locker. Locker rum. Genau, das ist dann am einfachsten. Es ist ja wichtig, dass du, ich sag mal, eine Anti-Stress-Lösung hast. Wenn du merkst im Park, das nervt mich alles, dass du weißt, wie kannst du für dich selber hier Ruhe reinbringen. Ja. Und das machst du genau richtig, Schon locker rum und dann immer mit der Bremse arbeiten. Was ich meinte mit der Kupplung ist, wenn das Gefälle jetzt hier, ne, dieses Backup, länger wäre, dann wäre irgendwann das mit der Motorbremse wichtig. Und das kannst du halt machen, indem du im ersten Gang dann die Kupplung löst und dann wird das Auto halt nicht schneller. Es fährt dann irgendwie 10, 11 und es bleibt dann aber auch bei 10, 11, fast egal wie steil das Backup geht.